Jo, was geht mit meinem freunde euer pano wieder hier und heute meine liebe kühlen hier. Wie ihr schon den Titel lesen könnt, ich zeige euch heute, wie ihr BO3-Kasten-Zombies auf dem PC downloaden könnt in 2023. Ganz easy, ganz simpel. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst einfach nur meine Schritte befolgen. Es ist ganz easy, ganz leicht Legen, Intro ab damit und let's go. Wir starten direkt mal erstmal mit Steam und wenn ihr sobald ihr in Steam drinnen seid, gu guckt ihr nach Black Ops 3. In dem Sinne gucke ich jetzt hier, gibt der gleich ein Black Ops 3. Also, aktuell ist das Game jetzt noch im Angebot äh, für 19,79 Euro. Zombie Chronicle. In 5 Stunden sieht man auch, äh, läuft es wieder ab. Ja, dann ist es wieder bei 60 Euro. Aber ich habe eine andere Webseite gefunden, die dir einen oder anderen vielleicht interessieren. Deswegen zeige ich dir euch auf jeden Fall gleich. Also Schritt 1 ist, ihr braucht einen PC. Schritt 2 ist, ihr braucht Black Ops 3 in Steam. Wenn ihr das gemacht habt, ist das schon mal gut, dann zeige ich euch schon mal den nächsten Schritt. Wie gesagt, für die Leute, die jetzt kein Black Ops 3 über Steam kaufen wollen, ganz einfach, ganz simpel. Ich habe euch einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Da klickt ihr einfach drauf auf den Link. Kommt auf MNOGR und könnt euch Black Ops 3 für 20 Euro kaufen. So, Chronicles habt ihr auch dazu. EU kann plötzlich in der Schweiz aktiviert werden, für die ganze Schweizer natürlich. Ihr müsst ihr natürlich gucken äh, auf einer anderen Webseite, ob ihr das irgendwie findet. Durch meinen Link, worüber ihr was kaufen tut, egal ob es Bio 3 ist oder was anderes, erhalte ich eine kleine Profession. Deswegen, das wäre jetzt quasi meine Alternative zu Black Ops 3, über Steam kaufen oder Steam Key zu erhalten. So, wenn ihr das gemacht habt, gehen wir zum nächsten Schritt. So, der nächste Schritt ist, wenn ihr Black Ops 3 gedownloadet habt, geht ihr auf eure Bibliothek. klickt auf Black Ops 3. Und hier ist dieser Workshop, da klickt ihr einfach drauf und boom, ihr seid schon direkt drinnen. So, hier sind die ganzen Maps, die jetzt aktuell alle da sind. Momentan sind es 4.470 Objekte. Äh, wie gesagt, Maps gibt es, da gibt es ähm, Texture Packs and so on. Es gibt wirklich sehr viel und man kann auch gucken, filtern am häufigsten, abonnieren. Das heißt, das sind die geilsten äh, Maps mit und neueste kann man auch klicken, wie gesagt. Aber da kann ich, wie gesagt, äh, schlecht sagen was dazu, weil die Maps habe ich nicht gespielt. Die neueren Maps sind so meistens mal fehlerhaft. Und ich zeige euch jetzt genau, wie das funktioniert mit dem Downloaden. Das ist auch ganz easy. Ich starte einfach jetzt mal mit, ähm, wenn man jetzt nicht runtergeladen hat, zum Beispiel Wanted. Wurde mir auch sehr empfohlen. Und natürlich seht ihr jetzt keinen Download-Link, klar. Oder wie kann ich jetzt das Downloaden? Alles, alles gut, kein Stress. Dieser Abonnieren-Button kostet euch gar nichts. Ihr klickt auf Abonnieren. Das mache ich jetzt mal. Ähm, bla bla bla. Wir jetzt neu gestartet werden. Natürlich müsst ihr später neu starten, ist klar. Und nun wird das Game. Nun seht ihr jetzt, jetzt wird die ganze Map runtergeladen bei euren Download. Seht ihr halt, wie gesagt, ganz unten hier. Klickt auf Download und dann seht ihr schon, dass die Map sich runterladen tut. diese unterschiedlich groß meistens auch. Und ich lade die Map jetzt einfach mal ganz entspannt runter. Wir gehen dann, dann zusammen rein in Black Ops 3. Ich zeige euch natürlich auch, wie ihr sehen könnt, wenn die Maps funktionieren und wenn sie nicht funktionieren. Ganz easy, ganz entspannt. Wenn ihr diese Map runtergeladen habt, dann seht ihr halt schon jetzt hier. Ich habe ich hab die schon weggelöscht. Seht ihr, dass das abgeschlossen ist. Dann klickt ihr wieder auf eure Bibliothek oder auf BO3 direkt auf euren Desktop. So, dann startet Black Ops 3. Schließen den gleich Steam. Wenn es funktioniert. So, wir, wir, wir werden das mal schnell skippen, das Intro. So, wenn ihr jetzt angekommen seid, klickt ihr einfach ganz normal auf Zombies. Dann klickt ihr auf Private Match. Aber Einzelspieler, öffentliche Spiele sollten nicht funktionieren, da es ja Maps sind. So, lädt das ganz kurz. Karte wechseln. So, dann schaue ich mal ganz kurz, wo ich die hier unten erwähnt Ist hier, die habe ich runtergeladen. Klickt mir drauf. Dann lädt ganz kurz Black Ops 3 und lädt ganz bisschen. Aber das ist normal. Da lädt ganz kurz natürlich die Map, steht auch oben rechts der Mod geladen von dem und dem User, so bei der Map geht das relativ schnell, so und dann habt ihr unten links dann schon ZM, Western, Western Z, so das ist quasi von dem Ersteller denke ich mal, oder zumindest irgendein Paket, so dann klickt ich einfach auf Spiel starten so und dann werde ich euch auch gleich demonstri demonstrieren wie das funktioniert die Maps die nicht funktionieren also sprich du, wo ihr das quasi sehen könnt dass die Maps nicht funktionieren so in der Regel habt ihr jetzt Black Screen, je nach den Unterschied wie groß die Map halt aufgebaut ist so lange lädt natürlich auch die Map ist ja logisch so in der Regel ist es meistens so für die Maps die jetzt nicht funktionieren sollten das kriegt ihr früher oder später raus wenn ihr jetzt das Spiel starten tut spricht die Map starten tut ähm, Dauert das auch nicht so lange, dann bekommt ihr direkt eine Fehlermeldung angezeigt. Da steht drin, dass und das Paket fehl äh, fehlt und ihr müsst das Game komplett schließen. Also, das Crash komplett das Game dann, wie gesagt. Dann ist dann quasi für euch das. das Wisst ihr halt quasi dann genau, okay, gut, das geht jetzt nicht. Die Map funktioniert nicht. Wisst ihr ganz genau dann, äh, dass die Map nicht funktioniert? Könnt ihr halt in Steam wieder reingehen und abonnieren weil dann funktioniert die Map nicht. Das bringt für euch jetzt nichts. Dann könnt ihr starten, was ihr wollt. Die wird nicht funktionieren. Deswegen, wie gesagt, Maps unterschiedlich, läckt halt unterschiedlich. EO3 zählt jetzt nicht viel, aber so, wie gesagt, das war jetzt mein kleines Tutorial, wie das 2020 noch funktioniert. Ganz easy, ganz simpel. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne in die Kommentare damit. Fragt mich auf Instagram, auf TikTok oder wie gesagt, in die kommentaren Alles kein Problem, ich antworte jeden. Und klickt natürlich, wenn ihr jetzt BO3 nicht ins Stil kaufen wollt, klickt natürlich gerne in die Beschreibung auf den Link. Kommt direkt zu einem OGA. Über meinen Link erhalte ich eine Provision, wenn ihr natürlich euch was darüber kauft. Sprich, BO3 für 20 Euro ist auch. Ihr euch gerne auch andere Produkte kaufen. Eure Entscheidung, ich zögere natürlich keinen. Da würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, kurz geht raus und Padoo ist raus. Ciao, ciao.